Hi, willkommen mein name ist an die und ich bin euch zurück zu Let's Play tales of wesperia in der letzten folge sind wir hier in den schlund von carlos stunden ja ich habe sogar richtig oh. in den schlund von Chaos reingegangen weil wir haben diesen einen typen verfolgt der hier unsere kiste geklaut hat und der pfadfinder und äh, ja ähm, ist schon wieder ein paar wochen her seit ich gespielt habe glaube ich und ja ich glaube ich habe ein paar sachen auf screen gemacht ich habe hier nämlich Notizen liegen und ja, ich habe Sachen gelernt, glaube ich. Attacken. Arzt, meine ich. Juri, Level 34. Geisterwolf. wolf ist Ja. Dann Carol, Level 35. Strafner Blitz. Uh, wo ist Wo ist meine ich. Äh, <lacht> uh, Strafner Hilfsschlag. Strafner ist Blitz. Ja, uh, yeah, oben. Stell, heilende Schneide. Äh, ist Hier. Warum sage ich die ganze englische Begriffe? bestimmt wegen meinem englischen Kanal. Äh, Repeat, Sturmhund. Äh, Level 34. Wo ist Wo ist Da. Und durchtriebener T. Äh, durchtriebener tief äh, Durchtriebener Dieb, So. Als Titel erhalten, weil ich nämlich an viele Sachen geklaut habe. Jude hat gelernt äh mond auf Level 35 und Raven hat zwei Sachen gelernt, einmal Himmelsträne auf Level 34 und finstere Verfolgung auf Level 33. Himmelsdräne und finstere Verfolgung. Und Patty hat Edle nee, das ist nicht Patty. Hier ist Patty. Äh Edle elemente boom und ja ich glaube da war und ich habe mir was hergestellt in den shop und zwar eine arzt wäre das die mal ganz kurz zeigen müsste irgendwo hier sein nehme ich an nee. Äh, Art wäre arz wäre müsste ihr sein hoffe ich ich bin wahrscheinlich hier und ja, eine geheimnisvolle Kugel, die deine Entscheidungsfähigkeit verbessert. Also, sie erlaubt dir, einen weiteren Satz Arts anzuwenden. Und ja, gucke ich das an. Äh, wir machen mal nochmal hier oben. Ich kann jetzt einstellen. Wenn ich L1 gedrückt halte, während ich jetzt die Knöpfe drücke, also nur Kreis oder Kreis oben und so, also L1 Kreis und oben gleichzeitig, dann kann ich noch auf andere Arts zugreifen. Das heißt, ich kann jetzt insgesamt 16 Arts einsetzen. Nee. Doch, 16 Arts. Und ja, nicht schlecht. Einmal nicht so viele Arts. Und ja, wird schon irgendwann nützlich sein. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier weiter. Ich habe auch, glaube ich, alle Sachen gelernt auf Screen. Hier, pff, was ich alles lernen kann mit jedem Charakter. Also ja, müssten eigentlich gut vorbereitet sein. Und ja, wo geht es da links lang, da unten? Ich weiß nicht genau in welche Richtung der jetzt hingerannt ist, aber wir gucken mal direkt. Jetzt kommen wir direkt zwei Kämpfe. Ich weiß auch, dass das dem nicht warum ich steuer, aber ich habe meinen ich schon Vertrauen von damals, wo ich das gemacht habe. Das ganze ich ganz sind, ey. komm mal her meine da ich drehe mich ich habe gesagt ich drehe mich ich habe gesagt ich drehe mich Na, no, vorbei dann mache ich dann eben noch mal So, gibt's halt einfach nicht. Jetzt hier die ganze Fläche angefeindet, aber die Leute kommen trotzdem dazu und ich hier kaputt. Wir gehen schon recht TP auf Hallo, Hilfe! Alter, kannst du machen? Genau, halt irgendwie zieht er auf mich los. Habe ich gesagt? So, Heilung. Man könnte eigentlich meinen, ich würde die Gegner damit heilen, weil ich den voll auf dem Boden da packe, den Angriff hallo. So, stirbt mal bitte. man so, kann man aufhören alles mit hier... Boah. Die ganze Zeit verlegen, aber also ich gehe auf den anderen los. Und dann kommt der andere und haut mich kaputt. Ey. Okay, ich muss nicht in den Seil Verarschen ey, geh doch mal weg. okay oh. oh, Muss ein bisschen schneller sein. Ey. Das geht so nicht einmal so wie pet ja, mit der würde ich hier schon längst alles kaputt gehauen haben. So, TP plus, bitte. die meine, das Essen ist noch alles richtig eingestellt. Aha. Ich dachte erstmal kommt nur so da zurück, aber nein, man kann sogar hier was finden. So, Silber, Aha, irgendwie so was. Mehr OP verteidigung magische Verteidigung. ich glaube ich, für Sie besser, ne? Hm. silber -Reif. warte mal, sie hat schon Silberreif. Okay, das also, ist der Katzenarmreifen, ne? Der war schlechter, glaube ich. Da oben ist noch eine Truhe, habe ich gesehen. soll ich nehme an, dann ist da der richtige Weg, ne? Wie verfehle ich die? Hallo, da ist genau durch den durchgegangen. jetzt mich auf den Arm nehmen. doch volle Möhre getroffen. Okay, wo hier ein neuer Angriff? Ja, strafender Beast durch L1 und kreis und Boom. Echt irgendwie eine Fähigkeit oder so mit der schnelle angreifen kannst du schon auch so weit und ne? ratsam hat außerdem diese eine Fähigkeit, die irgendwie seine HP, seine KP erhöhen nach Kampf zufällige Chance, die KP zu erhöhen. Ja, vielleicht nicht schlecht, wenn hat hin und wieder mal passieren würde. Man könnte nämlich habe ganz schön viel kp bekommen Boom. alle geil da rennt jetzt weg oder nicht Boom. ich klatsche einfach ein bonk so ich hoffe pudding wird hier noch trainiert ne? wieder an wird der pudding noch trainiert ja hat null merke ich gerade wie viel KP hat er hat ich überhaupt ausgerüstet ich glaube ja ab und zu maximal KP nach einem Kampf 2678 ich bin nicht so auf dem Team deswegen jiraya wieder was neues zum Lernen hätte ich da mal früher gefunden so warte mal ja Stern plus hmm. die vorzeit und stehen ja okay habe ich dann überhaupt nachgeguckt Gireya der Eremit so okay ja okay ich habe doch ordentlich heute halt mal da stehen da sind fünf Stunden zwischen ja meinen letzten Part und den jetzigen Part also nehme ich mal an, ich habe ganz sehr trainiert was auch nicht schaden kann weil das Spiel wird nicht einfach habe ich so, also, so komm noch mal her Schau dir mal Die ganze Zeit ob ich habe doch kreis Hunger. Okay, ich wollte nur ptp das war gekocht, da. <lacht> da geht er hin. Das sah sehr komisch aus. Was war das Petty. Beweglichkeit. Wir haben noch genug TP. So, hui, da war komisch. Was? Ich, ich wollte ihn gerade abschießen. Habe ich nicht gedacht, dass er jetzt schon so nah war. Okay, ich ich habe ich mal eine über 2678. Hab ich habe nicht vergessen. Warum Ich war Ich habe auch schon letztens gewundert, warum Waven irgendwie so viel HP hat. Aber... Da liegt an diesem einen Bonus hier. Diese eine Fähigkeit, der in seine Werte erhöht, wenn weibliche Charaktere im Team sind. Und ja, anscheinend auch die ap zu beeinflussen. Die TP irgendwie alles scheint zu beeinflussen. Also, je mehr weibliche Charakter im Team sind, desto stärker wird raven. Weil ich habe mich jetzt so gewundert, hatte hatten der so viele HP und TP und also, ich dachte, er liegt nur am Bogen, aber dann sind wir doch aufgefallen. Ja, naja wollte ich nur mal sagen aha und das waren heiligen er wäre ich mal ein bisschen weiter hier reingegangen dann ja. hätte ich hier so schön trainieren können muss die ganze zeit wieder zurück irgendwie mich hoch und so tp und ja, ja was ist denn hier los Ab jetzt Rapido. Oni Goku Oh, ja, das waren wir. Drago, Weißt du was passiert ist? So Hallo. Ist der ein Vampir? Er hat Wie ganz wie du meinst. What? See you next time. Hell to you. Yes, I am und so genau Theropus. wir spielen als carol also wir kriegen der bau Ah, als Theropus 165.000. ist denn schwäche licht nehme ich an nee. Oh Gott, der wird dann fertig, mal. Aua, was? Ein Schlag. mein Gott, wir sollten den erreichen. Da Petty ist schon tot, geil. Ja super. Ja, belegt mal bitte. na. Oh komm das ist nicht fair Geh noch mal auf mich los ey. alter ich komme nicht an den ran. da wird aus jetzt schon wieder kaputt da so gut fertig ich glaub, ich mich hoch auch oh, gut gemacht Petty aus ein oh gott angriff eingesetzt äh, zauberfleder was aber ich kann sogar at vermittler wusste ich gar nicht wenn ich im Überlimit bin Blutfedermaus, auf oh Gott, die haben drei verschiedene Arten von Gegner. Ich hoffe, die teilen sich alle in AP Balken, ey. Also mit dem Boss. Ah. Ja. Äh, Irgendeiner war noch nicht. Zauberfeder, blutfeder Federführer. was sich erledigen hier Boom, Heilung. Oh Gott, ich bin verwirrt. Gut oder auch nicht? Warum habe ich mich nicht geheilt? Hallo, ich habe den Angriff gesetzt Ich habe tp Aua, aua, aua, aua, aua. Äh. Nerviger Kampf, jetzt schon. lange das sind angeweiht dafür Ich muss nicht nah genug an die rangehen. Aber, die setzen Zauber ein, merkt gerade. Oh, dem dem Baseballschläger das Gesicht, ey. Komm her so macht ich Jetzt muss ich das noch auf so Magie ein, Estelle und Rita müssen abkönnen. Oh gut. aber ein guter Angriff. Oh man, oh, müssten wir hier mal umfallen. So, boom. Boom. <lacht> sieht voll blutrünstig aus ey. ich komme einfach mit dem Hammer und matsch die ganze Zeit diese Flämm aus eine so Boom, eine weg ich hoffe das ist auch gut ich glaube ich muss die alle irgendwie so einmal aua. aber bitte sagt ja, wiederholt sich die ganze Zeit okay gut Na, gib mir mal einen Apfel Gummi bitte da ich bin schon wieder verwirrt ok ich bin nur eine sekunde verwirrt so einer von euch war schon fast tot habe ich den schon so machst du ja um bank so wie wär's mal wenn du verreckt ja wir haben die zauber einsetzen ich glaube ich bin ich kann die nicht mal erreichen die sind so so klein oh, Boah. oh mein gott äh. erlaubt damit man irgendwie werden die richtigen an eingesetzt so ich habe mich auch mal kurz hoch uns geht so er ist ich komme nicht an ihr an ich hoffe wir schaffen den kampf auch am ende ich habe ich keine lust der zeit zu verschwenden da bong gegen die fresse Wenn gegen die fresse aber also sehr gut warum müssen die mal direkt umfallen. Ich kann die danach nicht treffen. Oh, so, komm mal ah ja. Aber da ist so kacke. Also ich versuche die zu treffen, aber zwar wenn ich vier gedrückt halte. Ja, Sind immer so kacke. Wenn ich mein Limit einsetz, mein Überlimit. Bonk. So hätte ich auch noch ein bisschen geil, glaube ich. Na Rita? Komm mal her. Oh wat? Ja Überlimit hast du auch noch, ist klar. Oh. Ja. Nein, geh nicht auf sie, Mann. Oh, ich krieg das kotzen, ja ich da einmal will der auf mich losgehen ne? wie kannst du mich eigentlich treffen wenn ich von hinten zu denen renne? <lacht> So. Wissen, wenn ich ihn treffe dann tut das weh so. ja geht voll geil gut so gut wie nein nicht alle auf ihn losgehen obwohl vielleicht doch die idee habe ich ihn getroffen ich, ich habe den nicht getroffen da ne? ja immer schon drauf und immer schön drauf und immer schön drauf immer schön draufhauen auf das ding also halbwegs schaden gemacht oh, nee. oh, jetzt schon wieder diese ich habe ich hab mir echt gewünscht dass diese phase nicht noch mal kommt ey. Oh. Oh, immer wenn ich mal angriff einsetzen ich zauber ab wer überhaupt mit ihm Nö. Oh nein nein ja wenigstens jetzt petty bringt ein alter doch schon so schnell wie möglich weg na ich kann nichts machen total knöpfe ja lass mich mal lieber wieder habe ich so ich habe nicht das erste geschafft mich wieder zu leben in dem chaos sehr gut danke ich werde die ganze seit von den blöden Zauberer getroffen nein auf der ah ja mach ich fertig das gefühl der kampf wäre viel einfacher gewesen wenn die juri genommen hätte aber wie macht der Kampf so voll Bock, <lacht> ich weiß nicht wieso. ja oh, sehr gut. Kann nichts machen. Ich die ganze Zeit, was aber passiert nichts. Weil so blöd, die fallen immer direkt um wegen dieser Welle, die ich hier erzeuge beim Verwandeln ins Überlimit. Dann liegen die am Boden und ich kann die hälfte der Zeit nicht treffen ist so kack gemacht. Ey. Ich muss immer erst ein Kilometer Entfernung von der, von dem, über mit einsetzen. da Da es noch. Sollte vorher lieber auf diese zauberdinger eher losgehen. Aber ja, fliegt noch am Boden, ey. Du bist, nein, du bist aber noch nicht kaputt. Kaputt? Da kriegst halt du jetzt nicht. So. Komm her, Boom. Äh, äh. Also sicher. Aber Spinne, ey. Bonk, Bonk. Nein, auch oh, fallen noch nicht die ganze um. Na, no, schon wieder. Ich habe den nie mit meinem zweiten Angriff. Oh Danke, wow immer ah, ein. mich kann ich mir schon kaufen. wenn sehr gut. Oh, sehr gut. Nein, nein, jetzt doch. Nein, oh, ehrlich. er hat noch so viel AP. Wir haben es die Hälfte abgezogen. Ja, geh weg. Okay, äh, TP bitte. immer immer noch im über Oh, ne? da ist Boah, das geht mir so auf den Nerven. Lass mich doch mal an dich heran. Alter. Boah. nein, ich trug denn damit nicht. Das gibt's jetzt nicht, ey. du ja, machst das ey. Mein Gott, geht doch mal auf mich. Ey. Das gibt's jetzt einfach nicht. Boom. ich hasse es wenn ich äh, will dass die gegner auf mich losgehen dann gehen sie nie auf mich los wenn ich nicht mehr hat die auf mich losgehen dann es liegt er wieder am boden ja und dann hau ich den wieder und liegt er wieder am boden ey, das gibt es jetzt nicht ey. Boah, voll verschwendung jetzt gerade ey. das gibt es jetzt nicht Aber ja wenn der am boden liegt und ich hau den dann fliegt er wieder am boden dann, dann kann ich ihn wieder nicht mehr ja, auch kacke ja schon wieder nicht getroffen boah schon wieder <lacht> nee, diese phase geht mir so auf die nerven nee, warte mal ich gehe noch mal auf den ich gehe mal auf den lederführer los vielleicht wenn ich nur den erledige dann Weil irgendwie tun die sich wieder zusammen obwohl ich noch irgendwie voll viele von denen nicht erledigt habe und der rennt jetzt ganz Zeit weg, ehrlich Und ich bin verwirrt. Okay, die Steuerung wird umgedreht und ich weiß nicht. Ich glaube, die Knöpfe auch. Oh, das ist Unfair, die gehen alle. Der rennt weg, ey. Komm her. Ey. Oh mein Gott, jetzt ehrlich, der rennt die ganze Zeit weg. Ja, voll bescheuert, ey erwartet du oh, ich glaube ich mit dem angefangen ich hoffe den seine ap sind verbunden hiermit ja, oh, ich treffe mit nichts anderem komm her ah. den hier Nicht getroffen, geil, aber ja, gibt es halt aber nicht. Ich diese blöde Mechanik, hat die Gegner von einem Weg Kann sein, dass er in diesem Kampf sogar gewollt ist, weil weiß ich nicht. Aber trotzdem, das ist doch wohl so von Kacke. Ist ja, einer an und dann treffe ich auch nicht schon ich auch wieder nicht getroffen. Aber komm her. Ich weiß, dass ich den erledigen muss. das gibt's jetzt nicht. bleibt ja, ey. Junge. Ey. Jetzt haut der schon wieder ab. Ey. Oh. Das ist so dämlich gemacht, ey. Und dann treffe ich den nicht. noch mal jemand anders auf den los. Ich hab den nicht. Ich versuche. Der mich noch kein einziges Mal angegriffen. hat noch kein einziges Mal angegriffen. Habe ich den falschen getroffen, immer jemand auf den los. Ey das hat ein bescheuerter Kampf. Ey Ah, jetzt gehst du auf die Los, ist klar, Wenn ich gerade nicht da bin. Ey. Ah. Oh, mein Gott, das ist. Ah, ey, wer hat den Kampf ausgedacht? Ey? die ganze Zeit weg weil ich dich verfolge ich auch mal wieder in den angriff über jetzt sogar wieder in den angriff über ey. ich, ich, ich gab es nur nicht an weil ich ganz verfolgt aber da komm auf mich los Boom. also ist er halt die ganze zeit am wegrennen ey. Also ist hat nicht irgendwie Cross verhalten oder irgendwie so hat er ja schon wieder in diesen blöden modus ja wo die ganze zeit von einem wegrennen kann es mich so an er nee hat also sich diesen mist ausgedacht das wird irgendwie ein zufallskampf machen im pokémon und pokémon die rennen einfach vor dir weg jetzt auch voll kacke wer denkt so was toll Als irgendwie nichts gemacht, weil ja, weiter jetzt gemacht gar nichts. Ich kann mein Überleben nicht einsetzen, weil diese Pizza ich jetzt gerade verwirrt haben jetzt, jetzt nicht. Boah, Ich bin schon wieder verwirrt. Ja, da ja, hat mir jetzt gemacht, den zu erledigen. Kommt, geht immer noch weiter. Wo ist Patty. Ja. Oh, Ich bin durchgehend am Rennen, Ich werde trotzdem gut. Ich keine TP. Ich den Angriff. Ich dafür nein, bitte nicht verwirren. Geh weg. ich habe schon wieder gesehen. Mathe oh, Na, du besser. Oh. Oh, habe ich irgendwas gegen Verwirrung? Er geht mir so oft die Nüsse gerade. Lähmung, Betäubung. Okay. Hey, die ganze Zeit verwirrt werden von dem Kacke. Okay. Dann möchte ich die ganze Zeit von Magie angerufen und dann schon wieder. Hallo, es zieht hier nicht ab. Ey. Oh, Krankenschwester. Aber oh, ich habe schon gesehen, was du vorhast steht jetzt irgendwie trotzdem nicht, was hier dem mausführer ja gebracht hat, das ich ihn erledige. für Beispiel, wenn Juri gestartet hat, merkt jetzt viel schneller vorbei. es ja, aber ja langweilig. Oh, ja. sagen wir der hat nicht so viel nicht so viel tp verbraucht da kommt mal man irgendeiner ja jetzt sind die wieder umgefallen jetzt habe ich wieder nicht mit jenen zweiten <lacht> du so an erledigt so was dazu du wolltest mich schon wieder verwirren. das genau gewähnt warum er auf die erste loszugehen mann Was äh. reicht noch oh. Jetzt gehen sie wieder alle auf mich los. leicht wenn er sich wieder verwandelt in den einen, ne? rennt die ganze Zeit von mir weg und geht auf das Zelt. Ne? Pass auf! Oh, wir sind alle gerade voll im Eimer, merkt gerade. Und das er kann nicht heilen, weil die ganze Zeit angegriffen wird von allen möglichen Ach so, ja. Oh, gut macht da. samt hey. oh, das ist so bescheuert. Hört auf von mir wegzurennen, zu ich Meine. So jedes Mal. So, wer der gibt uns jetzt am Ende noch volle Möhre auf, das einige Bosse haben, irgendwie die tendenz dazu machen, ey. irgendwie voll stärker zu werden. Am Ende habe ich keine Lust, so, so, erledigt, komm her, oh, der rennt schon wieder weg. Medicine, ist halt Englisch. der so, so, ja. oh, da auch weg, ey. Ja. damit, ey, Junge. Ich mein ja, sind magier aber trotzdem wenn wir jeden, jeden einzelnen Kampf damit zu kämpfen, die Gegner fallen weg. Er ist so von dem gemacht. Boah, willst du mich verarschen? Willst du nicht verarschen? Komm, du ey. ich, ja ich könnte hier gleich so schreien. Ich will doch nur dich erledigen. Was an? Verarschen. Ja, jetzt... Mann, wir sind hier... Mann. Oh. Das war echt schlimmste, schlimmste Mechanik, die ich je in einem Spiel gesehen habe, ey. Ich krieg natürlich vor allem wegrennen, ey. Während man versucht, die zu erledigen. Das ist doch nicht normal, ey. Kann ich nicht sagen, dass ich die geplant habe. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. So, komm her, ey. Ich jemanden zaubern. Niemand, niemand auf den anderen los, geil. Oh, Leute, mal jemand auf den los, ey. Wir verfolgen ja die ganze Zeit den und. Der andere ballert die ganze zeit auf uns das geht schon nicht leute den habe ich deren ki so eingestellt die mir folgen oder was auch mal den ja petty audi mal kaputt bitte. irgendeiner bitte irgendjemand rita gut normal Macht irgendwie den Kampf nicht schwieriger, macht den einfach nur nerviger. Ey. Ja Zeit verschwenden da. So, endlich mal jemand den Kaputt gehauen. Wer oh, so, dachte, das wäre eine gute Idee? Rita setzt unten Zauber eine. Ich krieg hier gerade. Du auch. Ey. Hast du überhaupt ein Angriffszauber? zauber da. Ich glaub, den los. Ey. Das oh, ey. Ey, was ist das? Mein Gott, ey. bei was da ist doch nicht auf Komm, gefällt mal her, hey. Wieso kriege ich denn den nicht? Nein, auf hey. Boah, hau den hey. Oh nee. Boah, es ist da schon wieder... Mein Gott, lass dich doch mal treffen, ey. Oh mein Gott, ey. Ey, Ich habe einen Bock mehr, wenn das so weitergeht. Warum kann ich ihn nicht treffen, wenn er wieder runterfällt? Boah, oh mein Gott, ey! weil schlimmste Kampf der Zeit, Mann, diese Funktion, wenn ich vor, die hat rausgepackt haben aus ihren anderen Spielen. Okay, das war der schlimmste Kampf aller Zeiten. Ey. Einfaches Zelt, ja. Mein Gott, eh, ich weiß das immer noch nicht. Ey. Wie kann man so eine Art Funktion... Wie kann man so was programmieren? Ey? Okay, aber du musst raus, ey. geht so nicht. Okay, alle sind Level 36. Du bist Level 35. So, Silberhut. Ist das irgendwie... Ja, hier so was. B-Verteidigung, magische Verteidigung. gar nicht ausrüsten. What? So, yeah. ähm, ja. Mein Gott, ich glaube, ich bin dem Part hier. er war so nervig. Ich muss ja mal ich muss eine Pause haben davon. Und ja, ich sagen, ich bin hier. Ähm, mit ersten das ein Abo und Kommentar, das wäre sehr lieb von euch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann weiter versuchen, den Typ zu verfolgen, den vergessen wir alles ja noch mal und ja dankeschön fürs zuschauen und tschüss